Erzähle ich noch ein bisschen was über die Fahrt. Also im Allgemeinen fand ich das Fahren in Rumänien sogar noch entspannter als bei uns. Ich habe immer gedacht, wir Sachsen sind die entspanntesten Autofahrer. Aber in Rumänien wird nie einer ungeduldig, wenn jemand an der Ampel bei Grün nie losfährt. Man wird auch schnell mal in die Spur gelassen, wenn der Verkehr sonst nicht zulässt. Man muss aber trotzdem erst an die Verweise der Rumänen gewöhnen, da hier gern auch viel schneller gefahren wird als zugelassen ist. In Ortschaften, an denen am Ortseingang ein Schild steht für Höchstgeschwindigkeit 30 oder 40 kmh, wird auch schnell mal 20 bis 30 km/h zu schnell gefahren. So pfiff ein LKW mit 70 an mir vorbei, als ich bei 40 erlaubter Geschwindigkeit mit ca. 50 rumtrollerte. Und das im Ort. Ich bin jetzt ungefähr 25 Kilometer vor Breslau. Da hatte die polnische Stasi. Da war polnische Jugendliche kassiert. Weil wir standen im Zug, mhm. da hielt in Kreslau mhm. und mhm. nicht, wie das anfing, auf mhm. jeden Fall mhm. haben wir aus dem Zug immer Fortschratt gerufen mhm. und die liefen Kreislau zu uns. Mhm. Schauten wieder... Mhm. Richtig, wie sie das haben, war halt durch drei, aber sind drei unauffällig angezogenen Typen drauf angekommen, ausweisteten den Jungs und gezeigt und wenn ich weiß nicht, ob die die dann mitgenommen haben, aber zuvor dann weiter. Ich habe mich jetzt eine Stunde ins Auto gesetzt und nochmal recherchiert. Ich, ich habe mich versucht, bei Itol anzumelden. Ich habe mich versucht, bei eToll anzumelden. Das hat dann ohne geklappt, bzw. es hat geklappt, indem ich Österreich als Land angegeben habe. Deutschland gab es gar nicht in der Liste. Weder als Germany noch als Deutschland. Dann habe ich nochmal im Internet gesucht und geguckt und gemacht und habe jetzt herausgefunden, an den Stellen, die mautpflichtig sind, die ganze A4 soll erst mautpflichtig werden, irgendwie nächstes Jahr oder in zwei Jahren. Äh, an den Stellen, die mautpflichtig sind, tust du eine Karte ziehen und dann an der nächsten Mautstation wieder abre abrechnen. Hat es mich jedenfalls voll geärgert jetzt hier schlecht recherchiert im vorfeld die anderen zwei da, also hier Slowakei und Rumänien habe ich vorher, vorher schon geguckt da kann ich ganz bequem übers Internet bezahlen vorher aber hier in Polen, naja das <lacht> in Polen habe ich dann eigentlich gar nicht so genau geguckt weil ich dachte das ist gar kein Problem hier gucke ich heute Abend auch nochmal wie das in der Slowakei und in Rumänien dann weitergeht Ja, also hat mir Ticket ausgegeben für die Autostrada A 4 Dann muss ich was, Du irgendwo, wenn ich wieder runterfahre, wahrscheinlich gezahlt. Das hab ich noch nie gesehen. Hier stand gerade ein Kasten mit Wasserflaschen, ein paar schon raus, dass du, wenn du hier im Stau auf der Autobahn stehst und am Verdursten bist, dass du hier schnell was finden kannst. War cool. Kräuteln stehen, wo du deine, deine Mautkarte reingibst und dazu und der da Klappte Ich bin jetzt hier kurz vor Katowice. Es ist noch um 6 Uhr. Ich dachte, jetzt suche ich mal langsam mal einen Schlafplatz. Ich fahre jetzt hier erstmal aus dem Ort raus. Und dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwo anhalten und um kann. Ja, mal ein Update. Nach links abbiegen, um auf Portion Powert zu bleiben. Dann rechts abbiegen auf Papokenska. Mal Mein kleines Update. Ich war vorhin so testen. Hat geklappt, ich bin da rein, hab gesagt, will testen. Musste meine Kreditkarte angeben, abgeben. Kann doch nicht sagen, was wir jetzt abgebucht haben muss ich dann jetzt Kondo drücken. Allerdings dauert der Test hier ja zwei Stunden. Nicht die, wo wegen ja wegen Vollklarung mich habe testen lassen. Da habe ich einen Kaffee getrunken, eine Viertelstunde, hat er mir gesagt, das ist okay, kriegte meinen Schein und alles gut. Hier soll ich in zwei Stunden nochmal vorsprechen. Nach 300 Metern? Ich kam mich rein, fragte, ob ich mich testen lassen kann und ohne Weitere ist gleich möglich. 115 Zlatty hat es gekostet. Ja, dauert allerdings länger der Test. Ich nach zwei Stunden soll ich wiederkommen. Links abbiegen. Jetzt gucken wir erstmal hier ins Kaufland. Links Richtung Pesuchigo abbiegen. Nee, ich fahre hier ins Kaufland. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, jetzt komme ich auf dem Kaufland raus. Ich packe zurück ins Auto. Da quatscht mich so ein älterer Mann an. Du hast da einen Zettel an, an der Windschutzscheibe. Du hast ein Ticket an der Scheibe. Habe ich Schild überlesen, Parkscheibe oder Parkuhr beziehungsweise die haben dort einen Automaten stehen. Da hätte ich wahrscheinlich Ticket kaufen müssen. Oder ziehen, da ich im, im Kaufland war. So genau habe ich jetzt nie geguckt, was man da hätte machen müssen weil das war mir im Nachhinein dann doch ziemlich egal jedenfalls rannte der Typ dann noch rum der da kontrollierte und der sagte, der selber kann es nicht zurücknehmen, aber Kaufhandel ist halt dort kostenlos nur, wenn für den Parkplatz müsstest du bezahlen, wenn du nie einkaufst und wenn ich da die Rechnung hier an an die Parkfirma schicke, ist das ohne weit dann annulliert wieder. ist ja bei uns auch, dass die mittlerweile ihre Parkplätze vermieden oder verpachten an irgendwelche dubiosen Parkplatzfirmen. Und wenn die da, wo muss ich jetzt runter? Was haben sie da? Dritte, noch. Ne? Dem Streckenverlauf einen Kilometer folgen. Ja, muss ich doch mal gucken, muss ich heute Abend mal gucken, wem ich die Rechnung schicken kann. Ja, hier sieht man die Türme von der lustigen Kirche. Also ist eine ganz normale Kirche, kein Kloster oder sowas. Das habe ich heute gleich mal geguckt. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, wie die da waren wir gerade dabei hin. Hier noch was zu der Rubrik Lustige Kirchen. Ja, mich hat es ein bisschen angeschissen. Ich wollte mich gerade für die Slowakei anmelden. Und Letztens kam aber raus, dass die nur noch Leute reinlassen, die dort arbeiten, oder du musst dann fünf Tage in Isolation bleiben. Beziehungsweise Isolation bleiben ja, zu Hause, ist. wenn du dort wohnst. Also, Nicht-Slowake hast du da ein bisschen das Nachsehen. Die Durchfahrt durch die Slowakei ist aber erlaubt. Aber du musst das in 8,5 Stunden oder so zeitlich bekennen. Und die haben auch die Route festgelegt. Du darfst nur Richtung Budapest fahren. Jetzt nicht je nach Richtung dann, wo ich nach Rumänien komme, sondern am schnellsten Weg durch das Land durch. Ob du nach Österreich willst oder... Nach Rumänien ist es egal, die, du musst durchfahren nach Ungarn direkt. Da machen wir das jetzt so, da fahre ich heute nach Budapest, beziehungsweise morgen, heute schlafe ich noch irgendwo vorher wahrscheinlich. Ist aber lang die Schlange hier beim McDrive. Ah, hier kommt die Slowakei. Wahrscheinlich die Autobahn fahren sollen. Transitbude ist wahrscheinlich die Autobahn. Aber an der Grenze standen ein paar Leute rum, die äh, da nicht alles die Interesse hätten, mich abzufahren. Ja, das ging ruckzuck jetzt hier. Ihr Kennzeichen wird jetzt registriert. Ja? Kommt wahrscheinlich dann teilweise noch eine Mail hinterher. Und dann war's das. Zahlen ja, fertig. Kennzeichen ja, wird jetzt registriert. Dieser Vorgang dauert 10 Minuten maximal. Und in Polen, wie auch hier, fällt richtig auf, wie groß die Luftverschmutzung früher auch mal bei uns war. Das riecht manchmal in jeder Ecke anders. Hier die letzten paar Dörfer hast du richtig schön gerochen, dass die noch mit Kohle feuern. Dann kam ich in Polen an irgendeiner Chemiefabrik vorbei. Das hast du bei uns alles gerade nicht mehr. Du kannst du letztens bin ich durch Leuna gefahren, was ja eigentlich auch die dreckigste Luft vom ganzen Osten war. Da merkst du nichts mehr, dass das mal irgendwie so verkommen war, sag ich mal. Und hier hast du manchmal wirklich, also da, da riecht es so, dann kommst du drei Ecken weiter jetzt, wenn du hier durch eine kreuzige Stadt fährst. Da riecht es wieder ganz anders. Bei uns riecht die Luft überall nach Luft. Moin Leute. bin jetzt in Ungarn angekommen. bin ja gestern dann durchgefahren bisher. Ich ich war gestern um 8:39 Uhr dann hier und hatte dann keine Lust mehr nach 50 Kilometern, die ich gestern gefahren bin. Also 5 und 1. Jedenfalls Park von night hatte nichts gebieten. Da ist der nächste eingetroffene Platz noch 50 Kilometer weiter. Deswegen bin ich gestern hier mal in den Feld, Feldweg reingefahren und habe hier eine ganz passable Stelle am Wegesrand gefunden. War ganz ruhig. Die Straße hörte hier zwar noch, aber zum Draußen sitzen war es eh zu kalt. Im Auto du das gar nicht mehr. Ganz hinten da ist die Straße, das sind vielleicht äh, 200, 300 Meter vielleicht. Also wir hören, gerade jetzt die LKW, die höre jetzt schön hier noch vorbeirauschen. Aber nachts war wenig Verkehr hier. Und im Auto hat da eh nichts gehört. Ja, ich war dann weiterfahren Richtung Budapest. War ich vor ein paar und 40 Jahren das letzte Mal gewesen. Ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, 78. 78 war das so. Da kam nämlich gerade die Germischl-Scharplatte raus. Zumindest die gab es dann in Ungarn. Ich hatte die Musik vorher schon mal gehört und fand das geil und da habe ich dann meine Eltern beschwatzt, dass wir ich gerade mitnehmen. Habe ich hier einen Parkplatz gefunden? Das ist gegenüber hier vom Parlamentsgebäude. Komischerweise, hier stand einfach P, ohne dass ich was bezahlen muss, aber dass das auch was kostet. Hier steht nicht dran. Hier stand einfach bloß ein P wie Parkplatz. Also vermute ich mal, ich kann hier kostenlos stehen. hatte übrigens vorhin mal geguckt, ich habe noch keine Mail gekriegt von denen, die mir in Polen das Ticket aufgeschrieben haben. Ich hoffe mal, da kommt nichts. Ja, das Blöde war, beziehungsweise äh, scheinlich noch Glück gehabt zu ja. haben. Auf der anderen Seite ist ein Automat. Aber da stand, wie gesagt, stand ja kein dass du an dem Automat gestohlen musst. Und den habe ich vorhin noch nicht gesehen, also von daher, jedenfalls stand jetzt gerade, als ich das Bild hier vom Parlament gemacht habe, stand jetzt gerade in eine Pol Polizei. Den nennen ihn, also ein R. <lacht> Hab ich schon noch begonnen, hatte gesagt, ich soll bezahlen gehen und gut. Ich habe jetzt hier am Pennymarkt das freie Internet genutzt, wollte das Video hochladen, aber YouTube war blockiert von denen, Pennymarkt hat das YouTube blockiert, alle möglichen Webseiten kannst du aufrufen, Dropbox und, und hier OneDrive waren auch blockiert. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Verbindung zu meinem Rechner zu Hause aufgerufen, den ich in Wasservoraussicht angelassen habe. Und habe jetzt erstmal den Film auf meinen Computer geladen. Der Straßenzustand ist im Allgemeinen, dass die Autobahnen und die größeren Straßen alle super ausgebaut sind. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Bei vielen, vor allem kleineren Straßen, muss man sich aber auch von Schlagloch zu Schlagloch rantasten. Es gibt auch viele Straßen, die weiter schlechter sind als bei uns. geschlafen habe ich heute an der Moore. Ich darf nicht. Ihr solltet nachts bzw. im Dunkeln auch besonders aufpassen. Es ist nicht selten, dass meine Schafsherde oder Kühe auf der Straße stehen. Auch trifft man viele Pferdevorwerke, die hier auch ohne beleuchtung unterwegs sind höllisch aufpassen müsst ihr auch an den bahnübergängen hier gibt es auch auf den gut ausgebauten straßen bahnübergänge über die man nur schritt fahren kann am besten schon vor dem bahnübergang mit der geschwindigkeit runtergehen bzw. die vor euch fahrenden autos beobachten dann hatte ich auch mal einen Bahnübergang gehabt, an dem die Schranke nicht runterging. Hier blinkten aber einige Lichter an den Warnschildern. Da war man dann doch etwas vorgewarnt. Und da kam auch laut hubend ein Zug an. Also am besten aufpassen, vor allem wenn es hubt. Muss ich mal googeln, wie viele Bauarbeiter auf Rumänien Straßen sterben. Da stand gerade, hier links, zwischen Leitplanke und dem weißen Streifen. Das sind immer 3 cm von der Leitplankenwand. Da stand einer, hatte eine gelbe Warnweste an, das war alles. Weder die Spur vorher gesperrt, wenigstens ein paar Kegel aufgestellt oder sowas. Der stand mit dem Rücken zur Leitplanke. Und guckt die gelangweilten Verkehr. 100 Meter weiter auf der rechten Seite stand sein Auto. War irgendwo so Bau, Baufahrzeug, Transporter. Ihr müsst in Rumänien auf Autobahn und außerorts Tag über immer mit Ablenklicht fahren. Und ihr braucht auch eine Fignette. Nicht nur für die Autobahn, sondern auf allen Straßen des Landes muss maut bezahlt werden. Wenn ihr einen sichtbaren Karosserieschaden schaden habt am Auto, dann müsst ihr bei der Einreise am Grenzübergang euch das bestätigen lassen. Wenn ihr einen Unfall habt, dann wahrscheinlich das der, der Polizei melden, dass ihr dann eine Bestätigung habt. Das gibt Diesel hier. Ich habe einfach mal Motorina reingefüllt. Ja, die Höchstgeschwindigkeiten sind wie eigentlich die meisten Städte oder Länder in Europa. Innerorts 50 km/h, Außerorts Motorräder und Pkw 90 und Pkw mit Hänger 80 km/h. Auf Schnellstraßen 100 für Motorräder oder Pkw mit Hänger 90. Und auf der Autobahn auch 130 bzw. 120 km Wenn ihr die fahrlebnis erst seit weniger als ein Jahr habt, ist das Geschwindigkeitslimit noch 20 Kilometer unter dem angegebenen Limit. Zum Thema Maut. In Polen war ich ein bisschen wuschig geworden. Ich hatte vorher irgendwo gelesen, dass in Polen die Maut halt irgendwo hinter Breslau abkassiert wird und dass man sich da starke Kopf machen braucht. Und hatte aber dann überall an der Autobahn stehen dann die Schilder, dass du Rabatt kriegst, wenn du dieses e toll programm nimmst und sowas. Dieses E-Toll ab. Da bin ich ein bisschen wuschig geworden, weil ich dachte, dass da noch eine die Rechnung kommt, wenn ich keine Markt bezahlt habe. Da bin ich auch nochmal angehalten, habe im Internet gesucht. Habe aber keine nähere info jetzt so richtig dazu gefunden. Und irgendwo hinter Breslau kommst du dann an die Ausgabestation, wo die Tickets ausgegeben werden. Ja, Und dann hast du an jeder Abfahrt, beziehungsweise wo die Mahlstrecken enden, automatisch die Kassenhäuseln stehen. Also du fährst da auch direkt vorbei, gibst deine Kreditkarte rein und dein Ticket und dann geht das ja in Gang. In der Slowakei könnt ihr die Maut vorher schon bezahlen. Hier ist es wie auch bei den Tschechen. Man zahlt für 10 Tage 15,8 Euro, für 30 Tage 20,20 ,20 Euro und fürs ganze Jahr 60,50 Euro. Das ist ganz einfach übers Internet unter sk-vignette.com. Ich habe dann natürlich, weil ich nach 14 Tagen wieder zurück musste, die 30-Tage-Option gewählt und habe hier 20,20 20 Euro bezahlt. In Ungarn ist das auch so ähnlich. Hier haben wir die Adresse hu-fignette.com. Da kosten 10 Tage 15,90 Euro. Ein Monat kostet 20 Euro, also 19,80 Euro. Und fürs ganze Jahr kann ich jetzt nichts genaues sagen, weil die haben es nur, die, die geben kein Jahresticket, sondern nur fürs laufende Jahr. Und da gibt es jetzt natürlich bloß die Tage fürs Jahresende und das ist heute zum Zeitpunkt meiner Recherche. Am 4.11. 20 10 Euro. Für Rumänien gibt es dann wieder die Vignette unter www.rovinjette.ro. Und hier zahlt man für die Woche 6 Euro, für 30 Tage 16 Euro, für 90 Tage 36 Euro und für das Jahr 96 Euro die kosten jetzt insgesamt also ich habe so ziemlich genau für 1000 euro gelebt habe ja keine großen ausgaben gehabt weiter ich habe ja, ja nur zweimal auf campingplätzen ich habe insgesamt für 650 euro getankt und 80 euro für maut und fähre hingelegt ich habe insgesamt von Dresden bis zum Schwarzen Meer und zurück ca. 5.800 Kilometer gemacht. Für Lebensmittel in diversen Supermärkten habe ich 160 Euro bezahlt. Campingplatz, wie gesagt, ich war ja bloß zweimal auf offiziellen Campingplätzen. Den Rest habe ich irgendwo in der Wildnis geschlafen habe ich 45 Euro bezahlt. Die Eintrittspreise für die Sehenswürdigkeiten sind in Rumänien auch ziemlich günstig. Hier habe ich insgesamt für alles nur 30 Euro hingelegt. Und auch Essen gehen in Gaststätten ist ganz preiswert. Für ein Essen und zwei Bier bezahlt man meistens so zwischen 10 bis 15 Euro. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir die einfach unten drunter ansonsten habe ich jetzt vor ich mache noch mal ein längeres video da brauche ich aber noch ein bisschen zeit es gibt dann erstmal zwischendurch ein kurzes video von meinem Besuch in der Wunderwelt Hamburg Ja, das war es erstmal